Er braucht es, mich zu ärgern, dann ist er zufrieden. Schreibt Manuela. Diesen Satz oder so ähnlich höre ich immer wieder in der Praxis. Ich weiß natürlich nicht, was in Manuelas Partner vorgeht, aber so antworten oft die Partner von Manuelas in meiner Praxis. Sie bringt mich manchmal auf die Palme und schert sich den Dreck darum, wie es mir geht. Ja, dann, dann wähle ich mich eben und. Sie überreagiert, dann zwar, aber ich bin dann wenigstens nicht mehr alleine mit meinem Ärger. Das würde heißen, ja, Manuela hat recht, ihr Partner ist zufrieden, wenn sie sich ärgert. Aber nicht, weil er ihren Ärger genießt, sondern weil er nicht mehr einsam ist mit seinem Ärger. Welche praktische Konsequenz kann man daraus ziehen? Wenn ich hellhörig bin, wo sich mein Partner von mir alleingelassen fühlt, kann ich mir viel Ärger von ihm ersparen? Nein, Manuela oder wer sonst noch, wie sie fühlt. Ich behaupte nicht, dass das alle ihre Probleme löst. Aber ein Versuch wäre es doch wert, mal darauf zu achten, ob sich der Partner gehört fühlt. Von Ihnen. Oder?